Ganz herzlich willkommen zu dieser Session 3 Entscheidungsprozesse im Gegenstrom im Rahmen dieser ja, kurzen Weiterbildungsrunde des Hochschulforums Digitalisierung. Ich äh, darf Sie heute im Namen des Teams äh, des HFD begrüßen. Und mein Name ist Barbara Wagner. Ich hatte mich schon äh, öfters mal vorgestellt. Ähm, und äh, ich glaube, da brauche ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. Ähm, besonders äh, freut mich, dass wir hier gerade schon wieder 280 Personen im Raum haben, 282, die sich heute Nachmittag, ich weiß nicht, wie heiß bei Ihnen ist, in Berlin ist es immer noch heiß, ähm, hier mit uns ähm, über dieses Thema beugen möchten. Und ich freue mich sehr, dass wir heute Barbara Ghetto für diese Session gewinnen konnten. Sie ist ähm, seit kurzem, seit diesem Jahr, wenn ich das richtig äh, äh, sehe, ähm, Professorin, Professorin für Medienbildung an der pädagogischen Hochschule in Zürich. Sie forscht und berät zum Thema Hochschulentwicklung und zu Digitalstrategien. Wie habe ich es ausgedrückt? Nicht erst seit gestern und engagiert sich in diversen Auswahlkommissionen, die ich jetzt hier gar nicht aufzählen kann und ist eben auch seit Beginn an im Hochschulforum Digitalisierung aktiv. Ganz besonders freut mich, dass sie in diesem Jahr eben auch in der Jury dabei sein wird, bei der peer to peer beratung bei der Auswahl der nächsten Hochschulen, die wir hier beraten dürfen. Vielleicht ganz kurz, wo wir aktuell stehen. Wir hatten äh, letzte Woche den ersten inhaltlichen Schwerpunkt mit dem Thema Ziele, strategische Ziele vom Profil her decken. Hier war ähm, Tina Latwig mit meiner Kollegin Janika Budde ähm, hier zu sehen. Und es gab eben ganz kurze ja, einen theoretischen Einblick zu den Grundlagen der Strategieentwicklung, wie man diese profilbildend äh, angehen kann. Und ähm, Vorgestellt wurde dann auch noch ein Best-Practice-Beispiel. Das war sehr schön von der Bauhaus-Universität Weimar. Und heute gehen wir eben über ins nächste Thema: Entscheidungsprozesse im Gegenstrom. Wir reden über Entscheidungsprozesse im Gegenstrom und das im Kontext von Digitalstrategien. Und ich finde, dieser Titel im Gegenstrom, der sagt eigentlich schon fast alles aus. Also eigentlich braucht man fast nicht mehr dazu zu sagen, oder Frau Wagner, wir können eigentlich sagen, so, so ist das. das ist, und Gegenstrom zeigt ja eigentlich genau das, was wir auch an, an Hochschulen ähm, vielfach erleben. Und ich habe viele Hochschulen jetzt auch von innen kennengelernt, dadurch, dass ich, dass ich viel mit, mit, mit Vorträgen und auch mit Workshops an Hochschulen war. Ich bin jetzt, wie gesagt, an, einer, an der Pädagogischen Hochschule Zürich. Ich habe letztes Jahr einen kleinen Ausflug an die Fernuniversität Hagen gemacht als Vertretungsprofessorin. Ich habe gesehen, auf der Sporthochschule Köln ist auch eine Kollegin da, auch da gab es eine Stippvisite. Lange war ich an der Universität Duisburg-Essen, also ist es wirklich, sind sehr, sehr, sehr unterschiedliche Hochschulen, die ich kennengelernt habe. Aber es ist doch vom Prinzip her sind gewisse Dinge doch auch in, in gewisser Weise ähnlich. Nämlich, dass wir eigentlich immer, wenn wir über Digitalisierung und die Entwicklung und die Umsetzung von Digitalstrategien für Studium und Lehre sprechen, eigentlich immer dieses Gegenstromprinzip irgendwo haben. Also es ist ähm, in dem Moment, wo wir Digitalisierung als strategisches begreifen und sagen, es ist eine Aufgabe auch des Hochschulmanagements. Strategie ist eine Leitungsaufgabe. Dann haben wir auf der anderen Seite eben das Hochschulorganisationskulturspezifische. Nämlich, dass wir eigentlich äh, eher auf eine Bottom-up-Strategie setzen würden. So, das ist sozusagen das, was mit diesem Gegenstromprinzip gemeint ist. Und ähm, ja, da kommen wir aber eigentlich am Ende noch mal drauf zurück. Wenn wir erst einmal äh, vielleicht noch ein paar Begriffe klären. Ähm, Digitalisierung ist ja so, wie wir es jetzt auch hier im Kontext im Hochschulforum Digitalisierung diskutieren. Das, das haben wir jetzt ja eigentlich, äh, glaube ich, alle so weit ähm, mitverfolgt und auch ähm, sehen, das ja auch, dass Digitalisierung natürlich keine reine technische Entwicklung ist, sondern dass sie, so wie der Begriff im Deutschen ja benutzt wird, wird Digitalisierung meint ja auch eben Veränderungswirkungen in allen unseren Lebensbereichen, in einen gesamtgesellschaftlichen Transformationsprozess und als, solchen, und als solche betreiben wir sie natürlich auch an den Hochschulen. Also wir haben auf der einen Seite äh, eben die technologischen Entwicklungen und auch das ist eben für die Entwicklung von Digitalisierungsstrategien wichtig. Aber auf der anderen Seite, eben gerade wenn wir in den Kontext Studium und Lehre gucken, wissen wir auch, naja, es ist, es ist, es ist einfach mehr und es ist auch noch mal komplexer und es wird auch noch mal in anderen an anderen Orten diskutiert. Das heißt, mit Digitalisierungsstrategie beschreiben wir zum einen Ziele, definieren Ziele, diskutieren Ziele ähm, Idealerweise, das haben Sie mit, äh, mit Tina Ladwig letzte Woche äh, sicherlich besprochen, idealerweise eben auch äh, Hochschulentwicklungsziele, keine Technisierungs-, keine Digitalisierungsziele. Aber Digitalisierung meint auch eben, dass Entscheidungssituationen systematisiert werden, dass wir uns auf Prozesse einigen. Ähm, dass wir Handlungsmaximen, Handlungsroutinen, Maßnahmen definieren. Und das geht alles eben auch schon in das, wo wir über Prozesse nachdenken, wo wir auch über Entscheidungsprozesse und Akteure nachdenken müssen. Wer ist involviert? Was wird wo entschieden? Ähm, und wen, wen betrifft es eigentlich? Wen betrifft es? Wer setzt es um? Wer entscheidet es? Wer diskutiert es? Das ist so ein bisschen das Spannungsfeld, ähm, wo ich jetzt einfach auch noch mal sensibilisieren möchte. Im Übrigen habe ich ähm, in den letzten, im letzten Jahr auch durchaus verfolgt, dass es gerade aus dem Bereich der Hochschulforschung gar nicht so sehr man froh ist anscheinend über den Begriff der Digitalisierungsstrategien für das, was wir hier diskutieren. Ähm, ein bisschen vielleicht, weil er doch sehr stark erinnert an so planwirtschaftliche Bewirtschaftungsinstrumente und auch sehr, sehr starr in gewisser Weise ist. Und dort eigentlich eher der Policy-Begriff für das, was wir unter Digitalisierungsstrategien bezeichnen, verwendet wird, weil der eher die Prozesse unterstreicht, die im Kontext der Digitalisierung stattfinden. Also eben nicht nur dieser technische Prozess, sondern eben und vor allem auch ein organisationsbezogener und ein sozialer Prozess. Und dafür würde ich aber sagen, ist ein Strategiepapier. Ich habe mich an den Begriff sehr gewöhnt. Also für mich war das immer eher so ein bisschen eine militärische Konnotation. Ja, wir sprechen von Strategien, wir sprechen davon, Allianzen zu bilden ähm, und so weiter. Also das, das, das, das war für mich eher die Konnotation. Aber ähm, ansonsten finde ich, dass der Strategiebegriff oder dass das Strategiedokument auch eben sehr, sehr wichtig ist in, in, in eben als Kommunikations- und auch als Dialoginstrument. Ähm, wenn wir schauen... Was jetzt eigentlich anders ist, also warum ist es so, so, so kompliziert an Hochschulen ähm, Digitalisierung voranzutreiben und warum sind wir doch, also ich würde sagen, zumindest bis zu Corona, bis zur Pandemie, war ja eigentlich so unter E-Learning Spezialistinnen und Spezialisten, das eigentlich schon so, dass man immer das Gefühl hatte, man bleibt irgendwie auch hinter den Erwartungen zurück. Also es könnte irgendwie mehr gehen. Ähm, warum ist es so kompliziert, Digitalisierung in Studium und Lehre wirklich flächendeckend zu erreichen? In Klammern ist die Frage, haben wir es jetzt eigentlich schon und können wir mit den Strategiebestrebungen aufhören oder nicht? Aber da will ich, da will ich gleich nochmal mit Ihnen drüber sprechen und da ist mir auch Ihre Einschätzung, würde mich da auch nochmal sehr interessieren. Aber kommen wir nochmal zurück. Also wenn wir schauen, das, ist das erste Projekt, an dem ich gearbeitet habe an der Hochschule, das war 2005. Da ging es um E-Learning in Lehrveranstaltungen. Also da schaute man wirklich auf die einzelne Lehrveranstaltung, einzelne Lehrende. Es ging darum, Meine Aufgabe war mediendidaktische Beratung von Lehrenden. und da sehen wir eigentlich schon, es ging, das, es ging eigentlich sehr, sehr stark an die Graswurzel, die zu fördern. Also es ging um Bottom-up-Strategien. Es ging darum, E-Learning in einer einzelnen Lehrveranstaltung zu verankern. Und dafür braucht man natürlich eigentlich keine Strategie. Wenn wir jetzt heute über Digitalisierung von Studium und Lehre sprechen, dann ist es ja ein, wie gesagt, ein sehr viel umfassender Prozess. Das heißt, es sind viel mehr Personen involviert. Was eben auch bedeutet, dass es in gewisser Weise, ein Hoch wenn es als, als Hochschul ganzes stattfinden soll, dass bestimmte Aspekte eben auch aufeinander abgestimmt sein müssen. Um ein Beispiel zu geben, vor 15 Jahren wäre es natürlich auch, war die Idee im Grunde genommen, dass eigentlich jeder... Ähm, Medien in der Lehre einsetzen kann und will, wie er oder sie möchte. Jetzt ist, sind natürlich aber die Systeme auch viel komplexer geworden heute. Das heißt, wir müssen uns auch natürlich Gedanken darüber machen. Fragen des Datenschutzes, Fragen des Supports. Das wiederum macht man natürlich nicht für Einzelpersonen, sondern das macht man für eine ganze Einrichtung. Das heißt, auch die ähm, IT Governance, um noch mal ein weiter, weiteres Stakeholder ins Spiel zu bringen, ähm, stehen vor ganz neuen Aufgaben. Das ist eigentlich auch ganz lustig, an diesem Beispiel kann man auch noch mal sehen, wie sich eigentlich die, die, diese Prozesse an den Hochschulen verändert haben. Dass es irgendwie Forderungen danach, dass die IT-Governance an Hochschulen über ein, so etwas wie ein CIO geregelt werden müsste. Das wurde bereits um 2000 herum, haben das so DINI oder Hochschulrektorenkonferenz, ZKI, die haben das damals bereits gefordert. Und da gab es an weniger als 15 Prozent der Hochschulen, gab es überhaupt so wie ein CIO. Ähm, man hat, wenn ich das richtig verfolge, war die Diskussion damals, man fand das irgendwie zu privatwirtschaftlich, man sagte, das passt nicht zu den Prozessen an Hochschulen und dann gab es aber eigentlich ähm, im Grunde genommen eine neue Diskussion ab 2017, wo man gesagt hat, naja, aber es geht jetzt weniger um Verwaltungs und Unterstützung von Verwaltungsprozessen und weniger um die Rechenleistung oder um das Steuern von Softwareentwicklung, sondern es geht wirklich um um digitale Prozesse in allen Bereichen der Lehre. Das heißt, IT-Governance ist eine Führungsaufgabe auf Hochschulleitungsebene und ähm, nicht IT-Steuerung auf operativer Ebene. Und ich finde allein an dieser Entwicklung, also dass das eigentlich im Grunde genommen, man sieht, es sind, es sind andere Player involviert und es ist auch auf einer anderen Ebene jetzt zu diskutieren fand ich eigentlich immer ein ganz gutes Beispiel für das, was, was wir eben im Kontext Digitalisierung von Studium und Lehre eben auch berücksichtigen müssen. Das ist sozusagen so einmal, einmal dieser, was ist jetzt eigentlich besonders an diesem Digitalisierungsthema und wie kann man, wie kann man das eigentlich als Veränderungsprozess irgendwie sehen und was, ähm, ja, was hat sich da auch verändert? Was in gewisser Weise auch zum nächsten Thema führt ähm, Veränderungsprozesse an Hochschulen, was eigentlich in gewisser Weise mein äh, ja, vielleicht Leib- und Magenthema ist. Ähm, wie Veränderungsprozesse an Hochschulen gestaltet werden. Ich habe Ihnen dazu in die, ähm, kann ich Ihnen sehr, sehr wärmstens empfehlen, ein Video, was wir für Sie auch bereitgestellt haben, von Wilfried Müller. Das äh, heißt zur Organisationswertung der Hochschulen der eigentlich auch nochmal sehr, sehr gut, finde ich, nachvollziehbar auch erklärt, was eigentlich das Spezifische an der Organisation Hochschule ist. Ich habe jetzt so ein bisschen gesehen, wer hier, wer hier gekommen ist. Sie arbeiten, glaube ich, in sehr, sehr großen Teilen arbeiten Sie an Hochschulen. Das heißt, ein implizites Verständnis davon, wie Hochschule funktioniert, haben Sie. Ich fand es trotzdem an vielen Stellen erhellend und auch ähm, hat für mich viele Aha-Momente gehabt, das nochmal sozusagen von, von jemandem mit der Erfahrung, und dem abstrakten Wissen auch zu hören. Uh, Wilfried Müller hat im Übrigen auch, und das ähm, äh, wird sie vielleicht zum Schmunzeln bringen, und das, das sagt auch eigentlich schon viel, hat den Begriff des Durchwurstelns tatsächlich irgendwie auch als Fachwort für Innovationsprozesse von Studium und Lehre äh, etabliert. Das wäre dann noch mal ein weiterer Literaturhinweis, der, den Sie auch finden in der, äh, in der Liste. Also kurzer Ausflug in die in die Hochschule. Forschung, das ist ähm, ja, was sind Hochschulen für Organisationen? Sind es Organisationen, sind es Institutionen? Das ist irgendwie eine Diskussion, die geführt wird. Und warum ist das denn eigentlich wichtig für die für das, worüber wir heute sprechen, nämlich eben für diese Entscheidungsprozesse? Und das ist insofern wichtig, ähm, dass ich denke, dass man ein, ein Bewusstsein darüber haben muss, wie Veränderungsprozesse gestaltet werden können und wie Entscheidungsprozesse eigentlich realistischerweise funktionieren. Und es hat sich die Sichtweise durchaus durchgesetzt, dass deutsche Hochschulen, sage ich jetzt mal so, keine vollständigen Organisationen sind, sondern sie sind eigentlich eine sehr widersprüchliche Organisationsform oder sehr widersprüchliche Einheiten von Organisation und Institution. Was heißt das jetzt und warum ist das wichtig hierfür? Also Organisation heißt, es gibt auf der einen Seite ähm, eine hohe Verpflichtung. Der Mitglieder auf die Erfüllung der zentralen strategischen Ziele, also bei allen Unterschieden, die sie haben. Und Institu Institution heißt, man orientiert sich an bestimmten Werten und Normen. In den letzten 30 Jahren ähm, haben, sind Hochschulen mehr Organisationen geworden. Also hören Sie sich wirklich gerne dazu Müller nochmal an. Für hier und jetzt ist eigentlich die Quintessenz, also es gibt einen hohen Autonomiezuwachs bei gleichzeitiger Stärkung der Hochschulleitungen. Aber die Hochschulleitungen sind gestärkt. Die oberen und mittleren Leitungsorgane haben aber weiterhin nur begrenzte Steuerungsmöglichkeiten, denn im Alltagshandeln und das ist glaube ist auch noch mal ein wichtiger Punkt, um noch mal neue Stakeholder hier reinzubringen. Im Alltagshandeln der Forschenden und der Lehrenden, ähm, gibt es eben andere Prinzipien und bestätigte Normen, die eher nicht aus der eigenen Institution, nicht aus der eigenen Organisation kommen, sondern ähm, die sich in ihren Fachcommunities etabliert haben. Das heißt, wenn wir über Entscheidungsprozesse im Kontext der Digitalisierung von Studium und Lehre sprechen, dann ist es ein wichtiges, darüber nachzudenken, wie ist denn die Rolle der Lehrenden und wie ist auch, ähm, die Rolle der, der Fakultäten und der Studiengangsleitung und der Curriculumsentwicklung. Schauen wir noch mal auf die Rolle der Lehrenden. Das ist eigentlich im Grunde genommen der, der, der auch in gewisser Weise ein zentraler Punkt. Hochschullehrende, ich habe das in verschiedenen Vorträgen auch schon mal, viele von Ihnen kennen mich ja auch schon länger, wissen, dass ich das auch in meiner Doktorarbeit lang und breit mir, mir angeschaut habe, wie eigentlich die Rolle der Lehrenden hier ist und wie deren Motivation, ist, sich an digitaler Lehre zu beteiligen oder eben nicht und eben genau dieses Spannungsfeld zwischen eigentlich bin ich mit meinen Werten und meinen Normen, mit meiner Forscherinnen-Community assoziiert. Ich äh, orientiere mich daran, was meine Peers machen und meine Peers sind nicht an meiner eigenen Hochschule. Das heißt, meine eigene Hochschule hat eigentlich im Grunde genommen wenig Möglichkeiten, ähm, auf mich und mein Verhalten einzuwirken in dem Sinne. Ja, was heißt das jetzt wiederum? Aber auf der anderen Seite habe ich das Spannungsfeld, dass gerade seit, den Studienreform, seit der Studienreform ähm, die, Aus, die Ausgestaltung der Lehrveranstaltung, da bin ich natürlich weiterhin in meiner Freiheit als Forscherin frei. Es gibt das Gesetz der Freiheit der Lehre. Aber ich muss natürlich in gewisser Weise in meinen Studiengang passen. Der muss akkreditiert sein. Das heißt, irgendwie muss das alles in eine in die Curriculumsentwicklung passen. Das heißt, im Grunde genommen habe ich eine ganz, ganz wichtige Akteure hier, nämlich auch noch mal die Studiengangsleitungen und die Fakultäten. Und da ähm, äh, habe ich jetzt auch festgestellt, tatsächlich in ganz vielen Prozessen, ähm, dass es da manchmal irgendwie so ein, ein Dialogvakuum gibt, Also dass wir auf der einen Seite, mit wir meine ich jetzt, wir E-Learning-Entwicklerinnen, wir die Digitalisierungsstrategien an Hochschulen vorantreiben wollen, wir sprechen viel mit Lehrenden, wir sprechen mit Hochschulleitungen, wir sprechen mit Hochschuldidaktik, wir sprechen mit IT-Centern, E-Learning-Support und so weiter. Und tatsächlich eigentlich das, was auf der Curriculumsentwicklungsebene stattfindet, da fehlen uns manchmal die Adressaten. Und das vielleicht auch noch mal so als ein ganz ein, ein, ein wichtiger Punkt. Ähm, Digitalisierungsstrategie meint also, dass wir uns über ganzheitliche Gesamthochschulkonzepte Gedanken machen. Zielgruppe Studierende, sehr gute Frage. fällt mein Blick gerade aus auf der TU Dortmund. Inwiefern wirken die Studierenden tatsächlich auf die Strategieentwicklung der Hochschule ein? Ich komme da gleich noch mal drauf zurück. Wir sagen, wir brauchen Abstimmungsprozesse, wir brauchen Entscheidungsprozesse, wir müssen im Grunde genommen eine Zielvorstellung haben, zu der die Maßnahmen, die wir ähm, die wir planen, die zur Erfüllung dieser Ziele beitragen. Und die Frage ist eigentlich, wie passiert das jetzt? Top down, bottom up? Ich habe von, der, von den Organisationsentwicklern um mich herum einen neuen Begriff gelernt, das ist das Middle-outs und ich glaube, das ist der vielleicht, aber ich will nicht direkt alles, Spo Spoiler alert, ich will nicht direkt alles vorwegnehmen. Fakt ist, wenn eine Hochschulleitungsebene ein Konzept entwickelt, besteht immer die Gefahr, dass die Akzeptanz bei wesentlichen Stakeholdern, zum Beispiel Hochschullehrenden nicht gegeben ist. Das ist das klassische Top-Down-Dilemma. Das muss ich Ihnen wahrscheinlich gar nicht groß erklären. Es ist natürlich eh klar, dass, dass man aber in gewisser Weise ähm, Entscheidungen, die eben eine Strategie einer Organisation betrifft, natürlich aber äh, auf Leitungsebene treffen muss. Es entspricht aber nicht der Kultur wiederum der Hochschule, dass Top-Down etwas entschieden wird. Ähm, wenn ich jetzt sage, naja, es gibt doch so viel. Wer, wer, wer ist denn eigentlich alles? Wer, wer macht denn alles E-Learning an unserer Hochschule? Also so wie man es vor zehn, zwölf Jahren gemacht hat, dass man gesagt hat, ja, lass doch einfach mal schauen, was da ist und dann bringen wir es vielleicht so irgendwie zusammen, haben wir festgestellt, dass die Divergenz der Anforderungen, und das habe ich eingangs nochmal mit der it Governance auch äh, versucht zu, zu, zu, zu sensibilisieren, für, dass sie im Grunde genommen ja eigentlich eine zu große Divergenz an, an Interessen und an technischen Voraussetzungen und an ähm, diesen Dingen haben. Also müssen wir im Grunde genommen einen, einen Weg finden, der einerseits ähm, ja, Maßnahmen so entwickelt werden, dass Teilhabe und Mitwirkung äh, entscheidender Schlüsselpersonen und Akteursgruppen gefördert werden, aber eben auch ähm, es sozusagen zu einem gemeinsamen Dach kommt. Was macht man also? Sind wir wieder bei einem strategischen, einem, einem Kriegsbegriff, wie Allianzen bilden? Das haben wir an vielen Hochschulen gesehen, Frau Wagner, kann, bringt auch gleich nochmal Beispiele wirklich an Hochschulen, wie die, die diese Prozesse gestaltet haben. Also eben dieses, die, die Koalition derer, die sich erstmal für die digitalen Prozesse interessieren, die dafür verantwortlich sind und die, die auch eben ähm, die Lehrenden, die eben auch... Ähm, digitale Lehre umsetzen wollen, dass man die auch zusammenbringt. Ja, also das, das ist, ist natürlich in gewisser Weise immer sind, ähm, sind diese diskursiven Prozesse, die Aushandlungen mit allen, alle mit ins Boot holen, ähm, verlangsamt natürlich ganz eindeutig ein, ein, ein, die Entscheidungsprozesse. Aber man hat doch auch mehr Akzeptanz. Das ist, ähm, das, denke ich, relativ offensichtlich. Dass diese Prozesse auch sichtbar gemacht werden müssen, ist auch etwas, was wir in der, in der Arbeit mit Hochschulen sehr, sehr stark gemerkt haben. Also, dass diese Prozesse, dass ich also mit möglichst vielen verschiedenen Personen spreche, dass es eigentlich gar nicht immer nur darum geht, ähm, ähm, jetzt auf dem Papier alle mit, mitgeholt zu haben, sondern einfach auch darum geht, dass ein Verständnis dafür entsteht. Also, ich hole natürlich 100.000 Meinungen ein und. Das macht es natürlich, wie gesagt, verlangsamt den Prozess, macht es komplex. Aber die, Diskussion, die Diskussionen im Kontext der Strategien haben natürlich auch immer schon mal einen Kommunikationswert an sich. Das ist damit gemeint, mit die, Kommunik die, die das Strategiepapier ist im Grunde genommen auch schon ein, Kommunikations, ähm, ein Kommunikationsinstrument. Und bevor wir jetzt gleich nochmal in eine Diskussion gehen, vielleicht nochmal der Punkt, Corona und die Digitalisierungsprozesse. Also man könnte jetzt ja meinen, dass Corona eigentlich ein Boost für die Digitalisierung war. Und ich glaube, das stimmt natürlich auch in gewisser Weise, weil naja, die Hochschulen haben ja jetzt eigentlich in den letzten Semester äh, alle vermeldet, sie haben komplett auf digitale Lehre umgestellt. Jetzt fragt, kann man sich natürlich fragen, war jetzt gut dran, wer schon eine Strategie hatte, für den diese Entscheidungsprozesse schon definiert waren. Ähm, haben die Strategien tatsächlich etwas bewirkt in der, in der Pandemiezeit und welche Rolle haben die Strategien eigentlich für Entscheidungsprozesse in der Pandemie gehabt? Ich mache mit einer Kollegin an der PH Zürich im Moment gerade eine Befragung dazu. Wir sprechen mit Hochschulleitungen und Studiengangsleitungen in Deutschland und in der Schweiz zu dieser Frage und haben aber auch feststellen können, dass die Gremien, die die für die Umsetzung von Digitalisierungsstrategien, also sowas wie eine Strategieberatungsgruppe, eine E-Learning AG, eine Taskforce Digitale Lehre oder wie sie alle heißen, dass die gar nicht unbedingt diejenigen waren, die dann auch in Corona, in der, in der, für die Corona-Entscheidungen während der Pandemie zuständig waren, also für die Entscheidung der Digitalisierung der, von Studium und Lehre während der Pandemie, so jetzt habe ich, äh, zuständig waren. Sondern ganz oft neue Taskforces gebildet wurden, die weniger die strategische, die langfristige Perspektive im Sinn hatten, sondern eigentlich so wirklich um die Ad-Hoc-Maßnahmen ging, also dass die Lehrenden, die Studierenden jetzt über die Semester zu bringen, also dieses das, die sozusagen für das Emergency Remote Teaching, ist glaube ich der Begriff, der sich dafür durchgesetzt hat, zuständig waren. Ich habe Ihnen zwei Beispiele mitgebracht aus der Praxis, eins der Ruhr-Universität Bochum. Ich weiß gar nicht, haben wir heute jemanden mit dabei von der Ruhr-Universität? Dann gerne hier ähm, auch melden. Genau, nochmal zurück zum äh, Praxisbeispiel. Ähm, ich habe Ihnen hier eins äh, der Ruhr-Universität Bochum mitgebracht. Ähm, wir haben... Ähm, ich konnte auch gleich von Frau Freitag, der Vizepräsidentin für Lehre und Internationales, mir dieses Beispiel im Rahmen einer Peer-to-Peer-Beratung auch nochmal erläutern lassen. Und wir haben es auch in einer Best-Practice-Sammlung mit aufgenommen, die Unterlagen. Das heißt, die Ausarbeitung des Beispiels im Detail haben wir Ihnen auch schon zur Verfügung gestellt. Der Link wurde dazu schon einmal geteilt. Hier wurde, und es geht mir hier insbesondere um den... Entscheidungsprozess bei der Strategieentwicklung. Hier wurde ein zweijähriger partizipativer Prozess eben im Gegenstrom, Top-Down und Bottom-Up aufgesetzt, der sich insgesamt in vier verschiedenen Phasen gegliedert hat. Zunächst gab es hochschulbereit einen ersten gemeinsamen Auftakt. Dort wurden thematische, thematische ähm, zentrale Themen sondiert in Workshops eben mit Lehrenden und Studierenden. Die Studierenden wurden hier direkt beteiligt, aber auch die zentralen Einrichtungen, alles unter eben Leitung der Prorektoren verliere. Danach folgte bottom-up sozusagen der dezentrale der Auseinander, die dezentrale Auseinandersetzung mit einer Bestandsaufnahme in den Fakultäten. In der dritten Phase wurden dann diese dezentralen Konzepte vorgestellt und eben auf eine gemeinsame Strategie ähm, zusammengefasst. Das heißt, es gab dann abgestimmte zentrale und dezentrale Handlungsfelder und auch Maßnahmen auf zentraler und dezentraler Ebene. In der Umsetzung, das ist hier ganz wichtig ähm, zu erwähnen, wurden aber auch Monitoring-Kriterien definiert. Also das heißt, die Nachverfolgung des Entwicklungsfortschritts war hier ein wichtiger Punkt und ähm, unterstützt wurde das Ganze natürlich auch von, von einem Universitätsprogramm, Digitale Lehre, die eben mit festen Budgets die Umsetzung der Fakultätskonzepte unterstützt hat, um den zusätzlichen Mehraufwand entsprechend auch zu honorieren. Dann habe ich noch ein zweites Beispiel mitgebracht von der RWTH Aachen. Ähm, hier, das ist jetzt noch ein kurzer Auszug, ähm, die Überschrift ist hier das Thema Ermöglichungskultur durch Organisationsstrukturen. Und da möchte ich ein bisschen skizzieren, wie kann man jetzt Prozesse ähm, an den Hochschulen etablieren, die eben auch eine Umsetzung so einer Strategie, in diesem Fall dieses Thema Ermöglichungskultur, ähm, langfristig zu ähm, sicherzustellen, jetzt unabhängig von der Strategieentwicklung selbst und diesem Prozess. Weiterhin ist es eben auch hier wichtig, die Verantwortung klar im Rektorat, in der Hochschulleitung zu verankern. In dem Fall ist es der Prorektor für Lehre. Daneben gibt es aber eben auch einen Rektoratsbeauftragten für Blended Learning. Und in den dezentralen Einrichtungen, also in den Fakultäten, gibt es jeweils einen Blended Learning-Kümmerer, ob man das jetzt Beauftragter nennt ähm, oder Kümmerer oder einen ganz anderen Namen dafür wählt, der eben auch seinen eigenen Hochschulen passt, das ist im Grunde egal. Es geht eben vor allem darum, in einer dezentralen Einrichtung, in den Fakultäten jeweils ähm, jemanden zu bestimmen, der dieses Thema eben auch klar vertritt und ähm, in diesem Fall beispielsweise auch Best Practices zur Verfügung stellt. Daneben gibt es aber auch, und das, das knüpft jetzt so ein bisschen an das Thema Taskforce, vielleicht auch an eine Lenkungsgruppe, die jetzt unabhängig von den Gremien eben aus dem Blended Learning Bereich und dem Exploratory Teaching Space besteht und aber auch Studierende umfasst. Wichtig war hier für die langfristige Verankerung ähm, der Strategie aber auch eine zentrale Serviceeinrichtung zu schaffen, die eben vorhandene Servicestrukturen unter einem Dach vereint. Musik